Die Körperhaltung am Motorrad ist wohl eines der umstrittensten Themen und auch eines der interessantesten Themen, wenn man so durch YouTube und durch das Internet forscht. Viele Thesen, viele Theorien, viele Praxisbeispiele und noch vieles mehr findet man auch unter anderem auf meinem Kanal. Doch es gibt auch ein paar Missverständnisse, was die Körperhaltung auf dem Motorrad anbelangt und ich bekomme diese Missverständnisse ständig von vielen Leuten zu lesen. Ich denke, eines dieser Missverständnisse besprechen wir jetzt mal genau in diesem Video. Also wer das wissen will, was das ist, bleibt dran, absolut spannendes Thema. Dazu muss man tatsächlich ein bisschen Grundlagenforschung betreiben. Schön, dass du noch da bist, von jetzt an wird es nämlich nur noch besser. Um die Grundlage zu verstehen, wirst du bestimmt in ganz vielen Fahrradtrainings, die du gesehen hast oder auf Rennstreckentrainings oder von verschiedenen Instruktoren durchaus schon mal gehört haben oder was gehört haben von der sogenannten Faustregel. Seid ehrlich, wer kennt die Faustregel? Schreib es in die Kommentare, ob du schon mal gehört hast. Natürlich, ich bin ja auch die Person, die euch die Faustregel auch erklärt. In meinem schon vorhandenen Video über die Körperhaltung. Das ist allerdings schon ein bisschen älter und da könnte es sein, dass durchaus das andere Missverständnis erschaffen wird, nicht nur von mir. Die Faustregel ist dafür da, um zu sagen, ich besorge mir einen gewissen Abstand zwischen mir und dem Tank des Motorrads. Zwischen mir, also zwischen meinen Eiern und dem Motorrad. Warum mache ich das? Das hat nichts damit zu tun, um das Gewicht nach hinten zu verlagern. Das hat nichts damit zu tun, dass es besser ausschaut, sondern es hat lediglich damit zu tun, dass mir eine gewisse Bewegungsfreiheit auf dem Motorrad erschaffen wird dadurch. Denn wenn ich mit meinem Körper komplett am Tank dran sitze, dann kann ich weder nach links oder nach rechts. Deswegen Faustregel zurück. Jetzt kommt aber der böse Trugschluss des Ganzen. Diese Faustregel tritt nur ein oder sollte nur angewandt werden, wenn ich mit meinem Motorrad, äh, mit meinem Körper auf dem Motorrad mittig sitze. Also sprich Geradeausfahrt, weil in vielen anderen Videos von mir habt ihr schon gelernt, man soll auf keinen Fall mittig setzen auf der Geraden oder man soll sich im besten Falle das Fall ist schon vorbereiten auf die Kurve, entweder links oder rechts hocken. Wenn man aber doch mal eine lange Gerade hat, dann tritt diese Faustregel wieder ein, beziehungsweise es sollte der Ausgang sein, weil der Ausgang ist vielleicht immer mittig am Motorrad zu sitzen. Ich setze mich auch ja nicht von Anfang an schon schief rauf. Deswegen die Faustregel. So, was passiert jetzt aber, wenn ich diese Faustregel auch in der Kurve oder in Schräglage einhalten würde? Und das sehe ich mittlerweile ganz oft, weil dieses, diese Faustregel wird oft gern verwechselt mit, man muss nach hinten rutschen, man muss das Gewicht nach hinten bringen, was kontraproduktiv ist, diese Faustregel, wie ich schon gesagt, ist lediglich dafür da, um den Abstand einzuhalten, um bewegungsfrei zu sein, damit ich von links nach rechts rutschen kann. Wenn ich aber dann rechts sitze in einer Rechtskurve oder vor der Rechtskurve oder am Eingang der Rechtskurve und dann diese Faustregel noch einhalten würde, dann sitze ich extrem weit von meinem Motorrad weg und dann habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr bzw. mir geht eine ganze Faustfläche Kontakt zum Tank ab und somit geht der extrem wichtige Knieschluss verloren. Der Knieschluss ist essentiell, ich will so viel Kontakt mit meinem Motorrad wie nur möglich haben über meinen Oberschenkel am Tank. Was also mache ich stattdessen, wenn ich von meiner Ausgangsposition mit der Faustregel, Mitte sitze und mich umsetze für eine auf mich zukommende Kurve, egal ob links oder rechts. Naja, ich setze mich rüber und versuche mit meinem Körper so gut wie möglich in das Motorrad hineinzufahren. Sprich, im Jargon, im Fachjargon spricht man von, wir fahren übers Zentrum. Desto mehr meines 85 Kilo und nebenbei mittlerweile äh, zu viel äh, <lacht> meines Körpergewichts nutzen, um ins Zentrum des Motorrads zu fahren. Und umso mehr Kontakt ich hier, hier und im ganzen Rumpf habe, umso weniger brauche ich mich an den Armen festhalten und das ist das, wo viele jammern, dass die Arme wehtun, die Unterarme verkrampft sind, dass sie teilweise die Hände nicht mehr aufkriegen und ich kenne das, ich weiß, wie das ist und genau deswegen erkläre ich sie, weil ich das schon hinter mir habe, ich habe es mit viel Übung und viel Disziplin geschafft und da gehört eben genau das dazu. Also ich versuche so weit wie möglich ins Motorrad hineinzufahren und versuche so viel wie möglich Kontaktfläche aufzubauen. Man könnte fast behaupten, the bike. Das sagen zumindest die Engländer. Die Engländer sind da ein bisschen... Mm. <lacht> also so viel wie möglich von meiner Körpermitte in den Tank, in den Knieschluss, um einfach diese, diesen Kontakt aufzubauen, um das Körpergewicht nach vorne zu bringen und unter, unter anderem auch. Ist es auch ein Sicherheitsfaktor, weil ich beim Bremse-Loslassen, wenn ich in die Kurve hineinbremse, mehr Gewicht auf der Vorderachse habe, das Gewicht will ich am Scheitelpunkt auf der Vorderachse haben und desto weiter ich im Motorrad drinnen sitze, umso mehr Punch kriege ich auf das Vorderrad und wenn ich fünf Zentimeter weiter nach hinten setze, dann ist es ein Unterschied und umso mehr muss ich mich mit dem Armen festhalten. Dabei spielt es relativ wenig Rolle, welches Motorrad das ist. Natürlich ist das jetzt ein anderer Tank wie bei der Serien 1 aber ich mache euch das auch mit der Kawasaki vor oder mit der Aprilia. Oder Ducati ist eventuell ein bisschen schwierig, weil der Tank so klein ist. Aber so bei den normalen Superbikes, bei den japanischen vor allem, auch bei der BMW, funktioniert es super, diesen großen Tank zu nutzen, um den Kontakt festzuhalten. Wenn Sie mal schaut, diese ganzen MotoGP und Superbike WM-Bikes, haben alle keine Serientanks mehr drauf. Und da geht es nicht nur unbedingt um den Tankinhalt, um die Menge, sondern da geht es auch um die Form. Die Form wird teilweise extra angepasst für den Fahrer. Nicht weil der sagt, der gefällt mir besser, sondern weil der sagt, mit diesem Tank kann ich meinen Körper besser verbinden mit meinem Motorrad. Und da zählt jeder Quadratzentimeter. Wer hat es gewusst? Gerne. In die Kommentare schreiben, wer das gewusst hat. Ihr könnt jetzt gerne in die Garage rausgehen. Wer Motorrad fahren darf im Moment, kann es auch gerne auf der Straße probieren. Das heißt ja nicht, dass ihr am Limit fahren müsst damit, sondern einfach ein bisschen die Körperhaltung testen. Wie ist es, wenn ich hier Platz habe? Aha, beim fahren. okay, rutsche ich rüber. Okay, dann lasse ich mich mit meinen Oberschenkel in den Tank rein. Versucht es mal. Ihr habt jetzt Zeit und wir sehen, ihr kriegt eine ganz andere Verbindungsaufbau zum Motorrad. Im Endeffekt kann man sagen, ausprobieren. Und ihr werdet sehen, der ein oder andere hat bestimmten positiven, ein positives Erlebnis mit genau dieser Information. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir für das Video hier einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr mich noch nicht kennt oder auch der, der mich kennt, darf mich natürlich auch gerne abonnieren, falls er es noch nicht gemacht hat. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal und ciao. Die Körperhaltung auf dem Motorrad ist eine der interessantesten Themen. Eine Themen. Heute über ein paar dieser Missverständnisse. Nicht am Anfang. Die Körperhaltung am Motorrad ist eine der umstrittensten Themen und wohl auch eine der häufigsten Themen, wenn es ums Thema Motorrad geht. Viele interessante Thesen, viele Theorien, viele Praxisbeispiele und auch von mir gab es schon unter anderem einiges zum Thema Körperhaltung. Es gibt auch trotz alledem lediglich auch ein paar irre Glauben, irre Glauben.